Open als Grundidee ähm, aus Sicht eines Creative Commons-Aktivisten oder ähm, Juristen, je nachdem, ähm, bedeutet äh, vor allen Dingen Austauschbarkeit von Inhalten, ohne sich über die rechtlichen Fragen, die damit verbunden sind, groß Gedanken machen zu müssen. Ähm, also Open soll bedeuten, äh, die Freiheit, die man braucht, um das, was man machen möchte, auch zu tun und sich nicht bremsen zu lassen von, ähm, von rechtlichen Hürden, von denen man nichts versteht und die eigentlich auch nicht dazu gedacht sind, dass jeder sich ständig darüber Gedanken machen muss.